Mein Engagement ist meine Lebensaufgabe, meine Bestimmung geworden. Weil in meinem Leben dreht sich ja tatsächlich alles nur um Namibia. Und ich erzähle ja auch viel, auch meine Arbeitskollegen. Und, ähm, und sie müssen sich dafür interessieren, weil das bin ich. Ähm, ich wollte Teil des Weltwärtsprogrammes werden. Ich wollte damit entscheiden. Vor allem, es war mir wichtig, dadurch, dass ich Weltwertsprogramm gemacht habe, dass die Standards und die Qualität, die ich erlebt habe, behalten bleiben. Das ist so ein sehr großer Wert, dem ich weltwert und anderen Freiwilligendiensten zurechne. Also das darf eine wichtige Zeit ist, die dafür sorgt, dass Menschen so auf den Boden der Tatsachen landen und äh, ein vielleicht vielseitigeres und differenzierteres Welt- und auch Selbstbild bekommen. Kaffee ist eines der komplexesten Naturprodukte überhaupt. Also es hat bis zu 800 Aromen beispielsweise. Wein im Gegensatz dazu hat so ungefähr 400 und tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Kaffeebauern gar nicht wissen, wie ihr eigener Kaffee schmeckt. Das war für mich irgendwie nicht zu begreifen. So eine Möglichkeit, eine andere Kultur für zwölf Monate kennenzulernen, kriegt man vielleicht nicht so oft geboten und schon gar nicht ähm, ja, so gut gefördert wie über Weltwärts, das muss man ja auch sagen. Das ist ja quasi ein Stipendium für zwölf Monate Ausland. Und dann in Verbindung mit Sport, ich war sofort Feuer und Flamme. Also tatsächlich, es liegt vielleicht auch so an meiner Erziehung, aber meine Eltern haben immer versucht, so das rauszuholen, was ging, sage ich mal. Deswegen war auch die Erziehung von meinen Eltern so halt alles Mögliche auszuprobieren und sich da nicht die eigenen Grenzen schon im Kopf zu setzen. Nachhaltig Weltwärts, der Podcast für alle, die Weltwärts denken.